Ich bin dir dankbar, dass du dir diese Affirmation anhörst. Die Dankbarkeit ist eines der mächtigsten Gefühle, mit dem du den Überfluss und das Wohlbefinden deines Lebens anziehen kannst, egal wer du bist und wo du bist. Die Dankbarkeit Entfernt alle Arten von negativen Gefühlen aus deinem Leben. Das heilige Gesetz der Dankbarkeit steht über allen Arten der Anziehung hoher Energien. Deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen bestimmen die Art der Schwingungen und die Frequenz deiner Energie, indem du deine Gedanken und Gefühle sowie deine Dankbarkeit konzentrierst, verwandelst du die Reinheit deiner Energie in mächtigere und heiligere Schwingungen. Hör dir diese Aussagen mit offenem Herzen an. Ich danke für alles, was ich gelernt habe. Danke für die Möglichkeit jeden Tag zu wachsen. Ich danke für dieses Leben, ich danke für mein Atem, danke für die Musik, danke für die Farben, die ich sehe, wenn ich meine Augen öffne, danke für diesen Moment, danke für die Schönheit, die ich in allem finde und danke für die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen. Vielen Dank für die Bäume. Vielen Dank für das Land. Ich danke für jede freudige Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich danke für das Gefühl der Liebe in meinem ganzen Wesen. Ich danke für meinen gesunden Körper danke für die Liebe, die ich empfange. Ich danke für die Liebe, die ich schenke. Ich bin dankbar für meine Arbeit. Vielen Dank an den Schöpfer für meine Zeit. Ich bin dankbar, dass ich mich von allem befreit habe, was ich nicht mehr brauche. Ich bin dankbar, dass ich in jedem Augenblick Liebe für mich empfinde. Vielen Dank für den Ort, an dem ich lebe. Ich bin dankbar für meinen heiligen Tempel, der mein Herz ist. Ich bin dankbar für meine Authentizität. Ich bin dankbar für jede meiner Tugenden. Ich bin dankbar für mein einzigartiges Wesen. Ich bin dankbar, dass ich meine Einzigartigkeit in diese Welt zeigen kann. Ich bin dankbar für mein Wachstum und mein Wohlstand. Ich bin dankbar für meine Gesundheit. Ich bin dankbar für meine Unschuld. Ich bin dankbar für meine Weisheit. Ich bin dankbar für diesen Tag und eine neue Gelegenheit, das Leben zu genießen. Ich bin dankbar, denn ich bin der Einzige, der entscheidet, was ich in meinem Leben Kommt. Ich bin dankbar für den Frieden. Ich bin dankbar für das, was vor mir liegt. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Ich bin dankbar für heute. Danke jetzt, danke immer. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für meine Haut, die mich eine Umarmung spüren lässt. Ich bin dankbar für den Wind, der mich streichelt. Ich bin dankbar für die Sonne, die mich erwärmt. Ich bin dankbar für die Nahrung, die mich ernährt. Ich bin dankbar für die Meere und Ozeane. Ich bin dankbar für die Sonnenuntergänge. Ich bin dankbar für die schönen Sonnenaufgänge. Ich bin dankbar für einen gesegneten neuen Tag. Ich bin dankbar für das Gras, dankbar für die Pflanzen. Ich bin dankbar für die Blumen. Ich bin dankbar für die schönen Düfte. Ich bin dankbar für mein Herz. Ich bin dankbar für diese Gelegenheit, die einzigartig ist. Ich bin dankbar für meine Stärke. Ich bin dankbar für das Feuer in meinem Herzen. Ich bin dankbar für das Land. Ich bin für jeden Augenblick dankbar. Ich bin dankbar für den Erfolg, der mir bevorsteht. Ich bin dankbar für den Erfolg, der schon da ist. Ich bin dankbar für jeden Prozess, den ich durchlaufen habe. Ich bin dankbar für das, was mir klar ist, was ich in meinem Leben will und was nicht. Ich bin dankbar für den Wind. Ich bin dankbar für die Wahl. Ich bin dankbar für den Schnee. Ich bin dankbar für die Nahrung für mein Herz. Ich bin dankbar für meine Kreativität. Ich bin dankbar für die Träume. Ich bin dankbar für alle meine Freunde. Ich bin dankbar für die wunderbare Gesellschaft. Ich bin dankbar für all jene, die bei mir waren und sind, als ich sie am meisten brauchte. Ich bin für alles in mir dankbar. Ich bin dankbar für meine Anwesenheit. Ich bin dankbar für meine Kunst. Ich danke für die Schönheit, die ich bin. Ich bin dankbar für die Schönheit, die ich bin. Ich bin dankbar für die Klarheit, die ich jeden Tag habe. Ich bin dankbar für die strahlende Sonne. Ich bin dankbar für den schönen Mond. Ich bin dankbar für alle meine Vorfahren. Ich bin dankbar für meine schönen Eltern. Ich bin dankbar für meine wunderbaren Kinder. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, jeden Tag mit Liebe für mich und die Welt gehen zu können. Ich bin dankbar für meine Beharrlichkeit und mein Vertrauen. Ich bin dankbar für alle meine Lehrer. Ich bin dankbar für die Magie. Ich bin jeden Tag dankbar. Für meine Magie. Ich bin dankbar für das Schweigen. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Freude eines jeden Augenblicks meines Lebens spüren kann. Ich bin dankbar, dass ich meine Freude und Liebe teilen kann. Ich bin dankbar für alle, die jetzt bei mir sind. Und ich bin dankbar für das, was ich bin. Für das, wer ich bin. Ich bin dankbar. Dankbar. Dankbar.